Leckere Lachs Sahnesauce. Hallo und guten Start in die neue Woche. Da sind wir wieder. Und wir sind noch immer, so wie ihr im letzten Vlog gesehen habt, kurz oberhalb Götenburg gestern sind wir irgendwie so zwei Kilometer lange Sackgasse reingefahren und der endet dann hier in so ein kleines Hefele. an so kleiner kleinen Hafen es ist Traumerschön, die Booten fahren einen und aus und oh, man steht hier so ruhig es ist einfach ein Traum gestern war sehr stark Wind und da haben wir ordentlich fliegen können und heute sieht es aus ähm, als ob Kate und ich, da ist der kleine Maus, schaut sie aus dem Fenster raus. Da kommen wir bestimmt zusammen aufs Wasser. Ja, ich bin gespannt, ja. Ich, ähm, gestern Abend nicht mehr so Lust aufs Wasser. Hab dich gefilmt dann, war schön. Ja, danke dir. ging richtig gut bei dir. Ja, es geht immer höher, aber ich spüre schon alles, weil die Cashens waren schon. Ich Backflip-Versuche gemacht. Oh ja. Pff. Aber schon gut für die ersten Male. Ja, ich kann schon Also ist jetzt mal hier die ganzen Szenen. gestern hier aus mir wundert es auch nicht dass ich irgendwie alles spüre jetzt aber einfach cool was neues zu üben und ja, springen und das flachwasser freestylen das macht schon echt spaß mit dem Wing wird immer besser jetzt ähm, ist noch wenig wind wir warten bis wir zusammen rauskommen und davor erstmal schön ein bisschen arbeiten Schaffen. Ein Kaffee für Madame? Ja, äh, danke. C'est ça? Ça va. Wir sind in Schwede, das stimmt. Ich kann aufhören mit Französisch. Ein Glas Wasser für dich, bitteschön. Ja, weil es ist ein neuer warmer Tag hier in Schweden. Mhm. Und ähm, wir haben ein neues, sehr schönes ja, Plätzchen gefunden. Der erste Tag, dass es so komplett windstill ist und richtig warm, also richtig Sommer. Traumhaft. Draußen ja. kochen, draußen sitzen. Ja, wir waren schon bade sogar, mhm. also mhm. gestern auch schon. Also wir haben echt äh, jetzt dann richtig Sommerwetter hier. 20 bis 23 Grad, ihr wird lachen da in Deutschland oder Holland, ja. weil wir haben gerade äh, mal geguckt, ihr habt 40 Grad. Boah, Mensch, wie hält man das aus? Also, ja. ich muss nicht dran denken. Aber ich glaube auch nicht, dass ich habe das Gefühl, es ist mehr wie. Es waren halt irgendwie 21 Grad angezeigt. aber ich habe das Gefühl, es ist viel wärmer. Ja, ne? Oder wir sind einfach echt irgendwie Ach, gewöhnt die an die Kälte jetzt. Auf jeden Fall war Kate heute auch schon richtig fleißig und jetzt, ich weiß nicht wer es sehen will überhaupt, aber schau, da liegen all meine Unterhose, die trocknen. Kate hat sie äh, gewaschen ja. und von Hand, ne? Ja, weil es gibt hier im Norden fast keine Laundries. Im Süden, wo wir in Spanien waren und, so, und auch Italien, gab es ungefähr in jeder Stadt mehrere Laundries mit auch so Riesendrommeln, wo man echt komplett die Bettwäsche mit Handtüchern und alles, was wir an 60 Grad Wäsche haben, was reingepasst hat. Wir waren irgendwie in Norwegen, in eine reinguckt und dann nur so mini drum. und gesagt, das macht auch keinen Sinn irgendwie. Naja, das Wichtigste, Unterhosen sind wieder alle. Sauber. Ja, an der Reste eher noch dreckig, ja, aber da laufen wir dann einfach was was dreckig rum. ne, <lacht> ist, ist halt äh, so beim Reisen. Ja, ja und zu, zum Glück müssen wir nur uns selber riechen und gegenseitig und gegenseitig, das <lacht> natürlich auch, aber das geht noch, wir können ja, uns gut riechen, ja, wir viel im Wasser, ja, Kate ist, ähm, wie ihr sehen könnt, auch am Schnibbeln. das heißt, es gibt ein Abendessen in Lecker. der Sonne draußen, ja, ich, ich etwas, was draußen wir echt ja, genau, vermisst haben, einfach draußen zu kochen, sitzen, Stühle sind wieder raus, äh, die waren einfach äh, nur war ewig im nicht Bus. Ja. ewig nicht mehr benutzt, also, Ihr könnt nicht vorstellen, wie gut das tut, auch wenn das irgendwie äh, Meckern auf dem höchsten Niveau ist, aber... Wir meckern doch gerade gar nicht. Stimmt, jetzt meckern wir nicht. Es gibt nichts zu meckern, alles gut. Schönen Und Abend euch. Wasser aus einem Glas trinken ist auch ein ganz neues Erlebnis. Wir trinken jetzt gerade nur Wasser oder Tee oder Kaffee, weil Alkohol hier so teuer ist. Sonst haben wir gern abends ein Gläschen Wein getrunken. Aber weil wir sonst immer das Wasser aus diesen großen Kanistern bringen, ist es einfach auch dann schön ja, abends das Wasser aus dem Glas trinken. Dann ist es wie ein spezielles Getränk. Dann, Prost! <lacht> <lacht> hm. Leckere Lachs-Sahnesoße mit Bandnudeln. Mega. Und diesmal mit genug Wasser Aber ja. oh, sieht gut aus hmm. Es ist gefühlt, als wäre immer immer als hier draußen. Was? Ja, jetzt, wo ich nass bin. Okay. Nee, aber es ist warm. Ich, ich schätze es 20 Grad. Okay. Herrlich. Ja, Ist tut gut nach dem Essen. Ja, ist sehr frisch. ist auch warm hier, steht die Hitze. Hm. Oder? Ein Männchen. Ja. Aber angenehm. Wir essen ein zweiter Tag von den Nudeln und ja, es ist Sommer. Es ist richtig warm, es ist, wie viel ist es? 7 Uhr? Ja, wir haben 30 Grad noch immer. Schwitzen. Ja, wir haben es uns gewünscht und dann kriegen wir es auch. Ja, ich genieße es auch, muss ich sagen, auch wenn es schon fast äh, wieder zu warm ist dann. Aha. Trotzdem schön, einfach baden ohne zu frieren, ja, herrlich. So was mal. Ja, und dann äh, gehen wir mal wieder am Essen. Also ihr seht nicht ja, anders als Essen, äh, essen ja. diese Woche. Aber das muss ja auch passieren. Ein Mensch ja, muss jeder Essen muss essen. Also guten. Und lecker. ja Es ist so schön hier. Dieses Abendlicht. <lacht> Wahnsinnig. Ja. Wahnsinn, so schön. Ja, es ist echt schön, ne? Aha. Und wir stehen mit Loi da so direkt am Wasser und wir machen einen und du? Und dann gibt es noch was zu trinken, einen Kaffee oder so oh, geil. und dann waschen wir ab. Waschen wir ab? Ja, das müssen wir natürlich auch. Das machen wir. Oh, herrlich. Gute Nacht, guten Abend. Ciao, ciao. Schatz, um, hört ihr das Konzert von den Möwen? Ja, herrlich, danke für den Kaffee, die du mir gemacht hast. Sehr gerne dabei, das wärst du dran gewesen? Ich war nicht dran gewesen. Ich kam heute nicht aus Bett. Ich habe dir gerade gesagt, ich fühle mich als ob ich einen Kater habe. Ich weiß ja. nicht, wieso, aber du lässt pff. dich immer von Fleischmücken wach halten. Ja. <lacht> Irgendwie die zoomen dann und kommen eben direkt bei meinen Ohren und dann das passiert doch immer so um 4 oder 5 Uhr so ein, so ein Uhrzeit wo man nicht wach werden will. Mhm. Aber die machen mir dann wach und dann nerven die mir nur. Dann kann ich auch nicht mehr weiter schlafen und dann muss ich erstmal auf die Yacht. Ja, ja. Und ich muss mir das ganze mit ansehen. Naja du hast echt keinen Zentimeter bewogen. Ich wollte ruhig bleiben, dass ich nicht wach werde. So richtig. <lacht> Ja, jetzt sind wir aber was, genießen den Kaffee und ah, es, es ist, ist so heiß. herrlich. Es ist sehr heiß schon, aber wir stehen hier so traumhaft und so schön alleine. Ähm, ja, sehr schön. Also gut startet Tag. Und wir sind mal wieder am Essen. Essen! Es <lacht> ist warm. Ja, ne, noch immer. Sehr schön, mm. sehr warm, aber ein Brötchen Ei geht trotzdem rein. Lecker. Ja, wir haben auch schon gearbeitet, fleißig. Videos ja. gedreht? Ja. Hat man sich verdient. Also dann lasst okay. ihr schmecken. Guten. Ist der Gurke noch lecker drauf, du? Ja, denk schon. Gurke. Mm. So, jetzt den Bus nicht zu schließen. Dann laufen wir mal vor. Da liegen die Wingboards. Da wir, ne? das sind Tische, ja, genau, da wo die Wings liegen. Wir kommen nämlich gerade vom Wasser. Haben haben eine kurze Session gefahren. das was war was nicht meinen, weil es ist Windstille jetzt. Ja. Es war eh komisch. Es war heiß und Windstille. Wir waren noch baden. kaum wir mit zurück. War Schalter umgelegt und richtig viel Wind. Also plötzlich so boom, an. Und genauso schnell war er auch wieder weg. Zwischendurch war er auch weg, hat gedreht, kam wieder. Jetzt ist es wirklich vorbei. Ja, aber es war echt äh, nett, schön. Und äh, jetzt finde ich es eigentlich auch ganz schön, dass der Wind wieder weg ist. Ja. Weil dann lässt sich hier dieses der Schnecktellerchen auf jeden Fall sicher gut schmecken und dann sitzt man einfach schön ruhig. Ja. Also, die schaut da, wie ist es da. Sehr sehr schön. Also, lass dir schmecken. Auch. Ja. du auch. Was passiert hier? Ich habe ein Ticket. Das ist ein Ticket? Ja. Für und, was? Äh, für die Fähre. Die Fähre nach Dänemark. Ja, wir haben gestern ganz spontan entschlossen, heute wieder nach Dänemark zu fahren. Ja. Ja. Und wir nehmen nicht die Öresundbrücke, sondern wir haben entschlossen, dabei Helsingborg, Helsingborg, ne? ja. mit der Fähre rüber zu fahren. Vom Preis her eigentlich das Gleiche, aber wir müssen weniger fahren. Genau, Sparta weil wir werden ja dann noch die Ost äh, Genau, weil wir in Dänemark da noch was machen wollen. Ja. Und wie ihr seht, wir sind wieder warm eingepackt. Es gab einen Temperatursturz von ja. wieder 19 Grad oder so. Und es hat vorhin noch geregnet. Also krasse Extreme. Aber auch angenehm, wenn es wieder im Bus abkühlt und äh, frische Luft reinkommt. Ja. Dann bin ich gespannt auf die Überfahrt. Und irgendwie haben wir es wieder gut getimt. Irgendwie. Wir fahren immer. Wir gucken nicht, wann die Abfahrt. wir fahren einfach in den Hafen, nehmen ein Ticket und äh, hier, es geht schon los, die ersten dürfen drauf, also perfekt. Glück ist mal wieder mit der Dummen, ne? Ja, wieso Dummen? Oder Von wem hast du geredet? <lacht> Durchgepustet? Ja, wir sind über die Grenze jetzt. Ja, angelegt. Hier sind wir wieder in Dänemark. Ja. Nein, noch nicht ganz angelegt, ne? Also ja er legt okay. gerade an. Ja. Aber das Wasser hier zählt schon zu Dänemark, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wie es dann weitergeht, was wir so machen, seht ihr nächste Woche. Dann sehen wir uns nächste Woche in alter Frische wieder in Dänemark. Schön. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Tag, Tag.